Ich hab auf dich gewartet, seit mehr als einem Jahr Los, nimm alles mit, ich will nicht mehr dran denken, wie es, wie es früher einmal war Lass mir Tränen ins Gesicht, keine Angst, mich stört das nicht Weg die Gedanken vom Balkon Es regnet Blätter dieses Jahr, so stark wie es vorher in meinem Hut Wir reisen auseinander Was nie zusammen war Und denken, dann wird es gut Schwemm die falsche Hoffnung weg So hat das alles keinen Zweck Deine Füße in Beton Das alles ist doch nicht so groß Sagen so und leinen los Warum, wofür, wovon